treue Todesser, ich wurde des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, dass meine Stimme komisch sei. Manche behaupten, Evoldi du alter Stecher, was ist mit dir passiert, du klingst wie eine Frau. Andere sagen, bist du jetzt zu einem Cyborg geworden, oder warum klingst du wie ein Computer? Aber Kameraden ich sage euch, ich bin weder eine Frau noch ein Cyborg. Der Grund, warum sich meine Stimme, wenn überhaupt, in einem ganz geringen Maße unter Umständen gegebenenfalls eventuell verändert hat, liegt daran, dass ich Pläne habe. Und zwar nicht irgendwelche Pläne, nein. Lachen. Kurze Kunstpause. Nein, meine Pläne übersteigen das Vorstellungsvermögen von jeder hier anwesenden Person. Ich werde die Welt erobern, sie von Schlammblütern befreien, sie von Muggeln befreien und sie von Halbblütern befreien. Die Welt wird zu einem besseren Ort, in dem nur noch Reinblüter existieren. Lachen Ich werde alleiniger Herrscher sein, und zusammen mit euch, meinen lieben Todessern die Welt mit Recht und Ordnung versorgen. Muhahaha Doch was hat dieser absolut brillante und geile Plan mit meiner Stimme zu tun? Naja, ganz einfach. Damit ich in meiner Macht aufsteigen kann, habe ich meine Seele nochmal gespalten und zwar nicht nur ein weiteres Mal. Doch leider traten dadurch Nebeneffekte ein. Wie zum Beispiel die ganz leichte und überhaupt nicht übertrieben veränderte Stimme. Doch für meine Ziele ist mir dieser Preis wert. Denn, meine lieben Todesser, bedenket stets, es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, nachzustreben. Außerdem finde ich meine neue Stimme auch extrem sexy und höchst erregend, das solltet ihr im Übrigen genauso tun. Oh yeah yeah, ich bin so ein geiler Typ. Abonniert mich ihr geilen Schnitten, muhahaha.